Am Anfang, wie sie mal genannt gehen. Momentrechter. Ja, ich erinnere mich nach, ich erinnere mich nach und den Ausdruck, ja, die hergestellten Pomshähen, Polizisten, ja, als gesund tun. Da kommt Momentrechter. Wo stand eben noch als Ambulanzie oder als äh, Sofder Frau war. Von, äh, die Kippe vom äh, GSP auf der Platz gekommen um sind, für die Arbeit zu machen, für die wir nicht gerüst waren, nicht gerüst sind. Wir haben über 200 Ansatz. An allen Jahren war ich ein Mensch was passiert bei der Überbringung von Todesnachrichten. Das wissen Sie alle, das kennen Sie alle. Die Menschen, da steht, hat einer mal gesagt, ein Elefant mitten im Raum, nimmt einem die Luft, da ist weinen, schreien, da ist Aggression, da ist Depression. All das ist da in diesem Moment. Und all dieses, was da passiert, bildet sich bei uns, bei den Helfern, bei Ihnen ab. Merci, merci, merci. Ganz de Support ich ganz herzlich zum 25. Anniversary der Gruppe Psychologique. Nathalie die große Freude, äh, <lacht> mc Master Ceremony zu sehen bei dieser offiziellen Akademie. ich mit Merci, merci, merci. 24 Stunden auf 24 am Asatz, unbezahlbar nicht mehr wasch zu denken. Diese Tour, die erzählt diese die Akuter Phase von Not. Die sind auch von den meisten Leute von der BMOL, der Boden und der Phase einfach nicht mit uns. Ich gebe so ein die so etwas wie Engeln an der Not, die rettend Hand für den Aufgrund, die an der Deichstadt. Die sind Benevolen vom Gruppe der Support Psychologique, die mir dann fantastisch, fantastisch arbeitet. Alles hat angefangen mit einem Pilotprojekt, in dem 22 Leute waren, hat sie dazu 90 äh, Mitglieder der Gruppe GSP. Und die von Geburt aus einer extremen Not, einem Besuch, den für uns allem bestehen wird, bei den Rettungsdiensten selber, bei den Pumpschehen, bei den Ambulancieren. Aber ganz, ganz sicher darauf klar, dass man auch so eine brauchen bei den Affen, bei den Zeilen und auch bei den Familienmemmern von Accidenten, von Katastrophen, von Suiziden. Die Damen und Herren, Herr Minister für Sicherheit, Herr Generaldirektor von Segedis, Nathalie hat nur schon dreimal ein Merci gesagt. Und ich wollte, als alle auch das Feier, man den Merci auffangen Normalerweise gehen die vielen Merci immer zum Schluss von einer Feier verdehlt. aber wir fangen eben nur mit dem an. Nicht mit dem, wir nur es. Die Merci, die ich heute an Mengen an einem Numpf vom Organisationskomitee suchen, so, die können von Herzen. Viel wert von Herzen. Aber weil die eine an unseren ersetzt, nicht jeder kann. Es kann noch nicht jeder mit jeder rennen. An der anderen sind wir immer im Team, wo wir an eine ein für eis freie Familie kommen. Die in einer gewöhnlichen Situation aus. Ein Merci von von allen GSP und als alle mit denen wir ziemlich oft als Unterstützung an die Familie geholt haben. Auch dort kommen wir als Team an die Familie. Ein Merci an alle Bestatter, die auch alle guten in unserer für die der Familie, auch wenn die Bewegungen nicht immer zu verstehen sind, sind sie doch bereit, den letzten Wunsch von der Familie zu ermöglichen. Oft ist auch nur ein Ansatz an der Familie nach Elf wird für zu verstehen, was geschieht da Die Elf kritisiert rein, den sie braucht von den vielen Assoziationen, die alles schon jahrelang zur Seite stehen. Also ein Hernergrund, den er also sie den er bei uns abpasst, und auch manchmal, manchmal nervt, es so ein, für mich, es betone für mich. Und Messagen herausgibt, ein großen an den dicken, herzliche Merci. Nicht zu vergessen, dass die Gestionsgruppe, die eine Merci verdient wird für all die Energie, die sie abbringen, für der GSP seinen Platz am Saison-Dies und noch feststellen kann. Merci an die 13 Sessionen, die um Weh aus der GSP zu entdecken, sich Zeit für eine Langformation und sich auch Zeit für Leute an einer unerwarteten Situation zu unterstützen. Ich schließe eure Gäste mir auch Merci zu tun. Da die Haut ist Zeit geholt, für bei uns in einer kleinen Feier teilzuholen. Aber noch am Schluss mit den vielen Mercien. Bei die Hunde ist an meinem Anfang ein bisschen so, weil sie kommen wirklich von Herzen und von Herzen nicht alle guten Adresse. An ja. der Lohe als Seance Akademik, die Tätze von unseren 25-Jährigen Feierer offiziell am Gange. Ja, die Benevolve vom äh, Gruppe de Support äh, Psychologique, sie kommen dann an den Ansatz, von es darum Moment. Das abzufangen an schwierigen Momente. Das ist bei Akzidenten, bei bei Brennen, bei Suiziden, das bei Drogendodischen. Das aber auch bei grossen nationalen äh, Katastrophen, wie zum Beispiel der Geiselnam von Wasserbüllisch oder dem luxer uh, accident uh, Matafoka oder auch noch uh, zum Beispiel dem Tornado am Süden von unserem Land. Was leider war nicht zu wissen, dass das hier auch im Ausland uh, an den Ansatz kommen, wie zum Beispiel in Thailand beim Tsunami. Wir haben ein paar Bilder präpariert, wo wir einen kleinen Rückblick gehen auf die letzten 25 Jahre. Here we go. von den Gruppen der support psychologique loswegen ja an den wie zum Beispiel den äh, Pomschieskors, so also da war klar für als nächste Trainerin, dass das Land die Gruppe der Support psychologique braucht und das ist unersetzbar ist an der Rettungskette von unserem Land. Und die Verantwortlichen sind natürlich extrem hochfrisch. dass die Minister Ministerin Tanja Wofferding den nur von bei ist als die Damen und Herren, Woche Wofferling. Leif-Membre vom GSB und von allem auch leben Patrick, an Albert, die Anna erbietet. Die Leute aus dem Rettungswesen sind an ihrer Tätigkeit immer enormen Situationen ausgesetzt immer starken körperlichen und auch äh, psychischen Belastungen für anderen zu helfen. Ja, Gerade die Leute, die wollen helfen, sich oft selber an schwierigen Situationen, ersetzen sich oft selber Gefahren aus. Für unsere Interesse schon äh, ein bisschen mehr. Es also ist oft gemeint, gehen, dass äh, ein Pomsche, eine, Ambul eine Ambulance, ja. dass jemand ja, ganz tough sein alles, was sie erleben, müssen sie einfach können verarbeiten, müssen sie einfach können verschaffen. Und losen alles nicht richtig äh, und sich um. Ich meine, dass das äh, nie wahr war und dass das auch haut mit wahr aus. Weil äh, alle Männer vom Rettungsfeld, so ob äh, habt, äh, amtlich oder äh, freiwillig, an allen war steht ein Mensch. Mensch mit Gefühlen, mit seinem Weg und auch mit äh, seinen Befindlichkeiten. Und dafür ist es wichtig, dass es eben Leute gibt, die speziell vermehrt sind und eben mit den betroffenen Frauen und äh, Männern äh, Pumschi können über die schwierigen Situationen zu schwätzen. Dann kommen wir durch äh, äh, Personen, die eben äh, einen schweren unfall hatten, die traumatisiert sind. Der Begleiter der ist wenn es geht, Familien Familie von den Nerven, von Accidenten zu informieren, respektive auch bei anderen, Todesfällen, auch beim Suizid, für den Moment die Leute, die nur zu überbringen. Dann würde ich sagen, so, dass ich Ihnen ganz klar gesagt dass es immer schwierige Situationen sind, und dass das sicherlich nie eine Routine ist, dass alle Ansätze, die da gescheckt sind, alle Situationen immer eine und dass immer ganz viel von der Stufe verlangt wird. Da habe ich vom GSP als eigentlich so gesehen, die psychische echt helfen in einer akuten Situation. Sie sind die Rettungsdienste für Psyche. Und dass diese Stufe hier gehen, und ist ja noch frei, weil ich meine, das dort wird noch so impression das Viele von der Stühle noch schaffen, die Familien holen, die Freizeitaktivitäten, Hobbys nur gehen das an ihrer Freizeit sozusagen auch nachmachen, für eben an diese schwierigen Momente, Leute können zu begleiten, für mit den Betroffenen zu sprechen und die Leute eben an so akuten Situationen zu zur zu stehen. gerade dafür gilt Ihnen mein tiefster Respekt an die größte Unerkennung, die wir können gehen, und das ist sicherlich nicht selbstverständlich, wenn dann alles als du aufgehört. Die Damen und Herren, der GSP, sing Arbeit lief am Konträr, zu den meisten Ansätzen des CGDs eigentlich am Hannagrund Das ist visibel, aber dafür sicherlich nicht maner wertvoll und nicht maner wichtig Der geht gebraucht und erst hätte man nicht die Betreuung an den akuten situationen wo erfordert ist und erst könnte man nicht die prise en charge von den Leuten an den schwierigen Situationen wollen. Dafür denke ganz klar, dass nicht als selbstverständlich geht und für mich ist also es nicht selbstverständlich und dafür denke ich, meinen der Respekt, dass er das alle Gute macht, dass er das alle Gute auch bereit ist, immer rumzumachen, trotz der schwierigen Situationen, die er erlebt und dafür will ich es auch klar sagen, dass, wenn ich irgendwo helfen kann, dass er immer auf mir helfen kann, zählen, ich unterstütze nicht mehr. Ich möchte diesen ich schon, für das er eben die Wertvollen und auch die Nobel-Missionen können wahr werden, die als Gesellschaft, all der ömmeren Stück, mehr so sozial, mehr solidarisch gestaltet und dafür. Und merci, dass es erst geht. Das sind noch Fehnen vom Organisationskomitee, die noch schon ganz lange beim GST der Bayerste, der Ministerstück in Paris. Merci, Madame Ministerstück, für das Encouragement wieder. Am ja, Allkant äh, kennt die äh, Nummer 112. Ich meine, das war die echte tolle äh, kombination die ich mir gerne habe habe. Äh, 75% von den URIF äh, äh, betreffen. Äh, du musst den äh, cg also Personen helfen, bei Bränden oder Akzidenten. Ich glaube, hier bin ich bei dem den der dort vom äh, cg äh, steht. CG10, wie der cg besteht aus einer wo man 100 de Secours und einen 10 also group zu denen auch den GSP gehört. Die Damen und Herren, ganz herzlich den Direktor vom CG10, Paul Ich will mich auch direkt ausschließen, natürlich wieder die Innenminister schon gerade gesagt hat für Merci zu sagen. Merci, dass ich auch hier äh, heiken Führung stehen Ich meine äh, auch äh, mit dieser ganzen Zeit von Pandemie, auch im Flut, dass ich an einem Kader, wie den heute begegnen kann, um beginnen, was man Menschen alle guten auch gebraucht haben. Vielleicht auch da ein bisschen persönlich, auf meinen äh, mein Rückblick vis-à-vis äh, der -vis äh, Gruppe Support Psychologique äh, gehen. Ähm, ich denke, mein, du gleich gelesen, dass ihr verschiedene Funktionen zu machen. Am Anfang eben als Mann Responsable vom Ersatzzentrum zu jungen wo man auch Ersatzsummen gemischt hat und wo man eben auch an Situationen äh, bewahren, wo ich dann eben auch als Ambulance oder als äh, Software froh war, von äh, der Kippe vom äh, GSP auf der Platz gekommen sind, für eben die Arbeit zu machen, für die wir nicht gerüst waren, nicht gerüstet sind, eben vier Prise en charge von den Implizierten, viel Prise en charge von der Familie zu machen, die ganz oft, nutzen Mal das Kleinkland, Accident geschieht ganz oft nur bei Dohem, die ganz oft eben auch auf der Platz schon, schon waren, haben dann für Einsatzrettungsequipe in flott war, für eben die Unterstützung zu holen, mit Leuten, die eben ähm, ähm, wo es dann an diesen Situationen äh, umzugehen äh, hat. Da noch hätte ich dann ein Teil für die Direktor von der Administration die Services zu kurz zu sehen, wo wir dann natürlich auch äh, zusammen äh, geschafft haben, und also ich meine, All bei allen Gruppen gibt es die hohe Debatte, -Di und da sind wir auch zusammen durch die schweren Momente gegangen, ähm, das gehört dann, äh, sonst bei mir, wir beim Leben von einem Grupp über 25 Jahre gehörte, gehörte das auch, äh, auch dabei. Und ähm, äh, das war auch ein Moment, der sicherlich für jeden, den Mada hat, die Gruppe markiert hat, ganz sicher. Und ähm, äh, ich meine, das ist aber wie bei allem. Ich habe gesagt, es die hohe und jedes Mal feiern. Äh, und so hat auch die Situation gemischt, als Gruppe oder also sie gemischt an äh, die sind äh, äh, weitergefahren. Äh, und dann natürlich auch meine eine letzte Funktion als Generaldirektor von CGDs, auch hier, an ich meine, das auch für den Rundschmengen von Marcin Görsch schon gesagt geht, ähm, ja, man sich fangen, muss in sich, äh, und den Rund herstellen, ähm, der Gruppe Psychologie, äh, bei der Protex-Gruppe, die eine ganz, ganz große Autonomie hat, die noch ganz äh, viel Wert, so nicht ob sie ähm, sind Änderste, die gelöscht wird bei den anderen äh, Unitäten, die bei der Protektion Zivil äh, gehen äh, sind. Und ähm, ja, ich meine, wie wir eben angefangen haben, Korgonikale äh, Nationalistenkur, wo wir auch eine Nationale Struktur geschaffen haben, ja, wo wir es auch dumm müssen, äh, ob wir ihn äh, durchbewegen können als Fahne. Also, wenn wir alle, an allen Punkten eins wären, dann äh, gibt es auch kein Langweilen. An, ich will aber doch noch ein Dankeschön an all die Responsablen, die all die Juren, äh, ob dann eben den Patrick Friedchen, also mit den, äh, Yves ob Eve Löschel, ob Scherer Brügger oder auch den, äh, Leo Kraus, ich möchte mein, alle ein äh, großen Merci für die Zusammenarbeit, die ich, die Jahre hatten, an den äh, verschiedenen Funktionen. Dann äh, lernt man vielleicht viel aufzuschließen, aber auch noch einen kleinen Blick an die äh, Zukunft zu, zu geheimen. An, ähm, ja, als, als Umfeld ändert sich, wir ähm, haben neue Vieren, äh, dass gesagt von der Innenminister, ähm, ja, die äh, Betreuung von äh, den Leuten an dem ganzen Krisenumfeld wird sicherlich auch in Zukunft nicht, äh, nicht mann gehen. Äh, auch äh, die Aufforderung noch bei also, als kippen, sie äh, sind nicht mehr gehen sodass man sicherlich auch in Zukunft eine Gruppe der Supportpsychologie brauchen, die gut funktioniert, die performant ist, mit Leuten, die äh, hier das gehen. Und äh, auf der anderen Seite wir noch mit den Aufforderungen, die als alle gut und überall ähm, er werden äh, auch eben äh, am beruflichen Leben, eben noch machen, dass natürlich die Disponibilität von äh, den Freiwilligen auch nicht immer die nämlich quasi wieder an der Vergangenheit doch, äh, und mit allem guten Willen, in dem Limiten Mieten auch kommen sind auch da sind wir mit eher responsablen an den Diskussionen, äh, was eben auch äh, den Fox und Mann vom Hauptsystem psychologisch äh, und ich denke, dass das auch das ein, ein weiterer Schritt ist, an dem sich fanden, äh, an was sicherlich dann auch für eh eine neue Herausforderung wird für die nächsten Jahre, dass das dann ähm, obwohl da im Grupp sieht, den nicht, äh, sicherlich immer Wert, also ein ganz, ganz wesentlich von, von äh, freiwilligem Bestehen, auch aber eine gewisse Professionalisierung und Material bringen am Sinn von Unterstützung von ihrem Grupp, äh, für eben auch äh, die ganze an, dass wir nicht mehr das so, Wenn um nicht das jetzt wäre, dann gibt es wahrscheinlich alle gut so, okay, da können creme alles, äh, alles gestemmt Wie das natürlich tun, wir ganz, ganz viel Arbeit zu leisten, an der Präparation, an der Administrativen, an der Formation, an der Relation mit äh, ja, allen anderen Organismen, mit denen die die zusammenarbeiten, schaffen die muss eine Erresung haben, die muss funktionieren, damit die Leute auch können, äh, gut äh, so nicht äh, weitervermitteln und weiter wann die Eichbetreibung fertig ist, mit den äh, Kollegen aus der Noppe die internationalen Relationen fließen, da das alles ganz, ganz viel ab ist, und äh, riskiert ja doch nicht man zu gehen, als ihr wisst mein, Wissen, dafür äh, sind wir auch am Ende Gang ähm Psychologin, Psycholog zu rekrutieren, für den, äh, beim CGD, den eben auch dann zur Verfügung soll stehen, für den, ähm, äh, den GSP an seiner Arbeit zu unterstützen und eben auch gerade an der konzeptuellen Arbeit zu unterstützen. Das wünsche ich dann für die Zukunft äh, nach ganz, ganz vielen Jahren dabei, so viele Jahre wie der CGD da weg tun und darüber raus. Und, ähm, dass man eben nicht nein, alle guten Merci so nur an meine persönliche Nummer und hier schon an die Nummer von meinen Kollegen vom Komitee direkt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schreider, für das ganz persönliche Wieder. Und ich kriege dann noch ein kleinen Kado-Everrecht von Vivian Kaiser, sie als Präsidentin vom Organisationskomitee heute Nachmittag. Voilà. Ich, ich bin ein bisschen erstaunt, weil es heute nach keinem genannt wird. Ja, genau. Und Dafür kommen wir nicht schon mal ein die, die aber auch äh, ziemlich impressionant sind. Äh, weil so, in den letzten 25 Jahren war der GSP über 4.900 Mal am Ersatz. Sie sind pro Jahr Sie 200 Ersatz. Das ist All den zweiten Tag, also am eh von hinten auf der Straße. Und ich meine, das verdient einen kleinen Applaus, oder? An den natürlich auch international Partner. an äh, von denen aus Haut-Noventralien, das ist den, äh, Marc Ottilge hinaus äh, von der einsatz team aus Bremen, Niedersachsen. Bitte begrüßen Sie mit mir Marc Ottilge vom äh, Technischen Hilfswerk aus Deutschland. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ministerin, lieber Direktor, ähm, liebes GSP-Team, stolze 25 Jahre GSP. Das heißt viel Ausbildung, lange und anstrengende Tage und auch Nächte, viele traurige Ereignisse, aber auch schöne Momente und tolle Begebenheiten und Begegnungen. Und nicht zu vergessen die unzähligen Menschen, die von diesem Team, von jedem Einzelnen aus diesem Team unterstützt worden sind und versucht worden, ja, wieder aufzubauen. Im Jahr 2010 sind beide Teams über das EU-Projekt, ähm, EU-Exchange of Experts, aufeinander aufmerksam geworden. Und seit 2011 sind die Teams diverse Male zusammengekommen. Zuerst als EU-Projekt, es ist von der EU finanziert worden. Und dann haben wir auch festgestellt, wir wollten das gerne weiterführen. Und haben das dann in Eigenregie, sowohl von GSP als auch vom ENT, vom THW irgendwie finanziert bekommen. Dafür nochmal vielen Dank auch. Und haben diese Freundschaft eben weitergemacht. Was aber noch wichtiger war und ist, ist die Verbundenheit und das Vertrauen, die in dieser Partnerschaft herrscht. Vom ersten Tag an haben wir uns so verstanden, wir haben gemischte Gruppen gemacht, wir haben zusammen geübt, wir haben Ausbildung gemacht. Und jedes Mal dachte man immer, es sind keine zwei Teams, es ist immer ein Team gewesen. Persönlich möchte ich hinzufügen, dass ich immer wieder sehr beeindruckt bin, mit welcher Souveränität, mit welcher Professionalität und Leichtigkeit die GSP-Mitglieder ihre Aufgaben meistern. Das ist für mich einfach nur faszinierend. So, nun nochmal meinen herzlichen Glückwunsch zum 25. Jubiläum. Natürlich auch, und das kriege ich ständig hier aufs Telefon, auch vom Rest des Teams, die sagen, naja, grüß schön, wie schade, dass wir nicht dabei sind, alles Gute. Vielen, vielen Dank nochmal, herzlichen Glückwunsch. Als Zeichen der Verbundenheit und der Wertschätzung für eure Arbeit möchten wir dem GSP eine kleine Erinnerung überreichen. Und äh, ja, lieber Patrick, ich möchte dich mal bitten, stellvertretend für dein Team kurz nach vorne zu kommen. zurückgehen und einen neuen Anfang machen, aber jeder kann heute damit anfangen, ein neues Ende zu schreiben. Und dieser schöne Satz steht auf der Internetseite unserer beiden Keynote-Speaker. Mit in deren Alltag besteht darin, psychologischen Notdienst zu leisten und auch ihr Wissen an andere weiterzugeben. Und zwar sind das Jürgen Schramm, psychologischer Psychotherapeut und ein, er ist auch ein langjähriges Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention. Und begleitet wird er von der Betriebswirtin und Beraterin Britta Nett. Verehrte Gäste, bitte begrüßen Sie mit mir Jürgen Schramm und Britannet. Wir haben gerade schon eine Menge Beispiele gesehen und auch von einigen Einsatzbeispielen gehört, in denen GSP in den letzten 25 Jahren unterwegs war. Und ähm, GSP leistet Beistand, leistet Hilfe in und nach Extremereignissen. Und nicht nur das, dass sie für Betroffene und Hinterbliebene da sind, sondern sie unterstützen auch Einsatzkräfte, Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr, Rettungskräfte bei ihrer Arbeit und zum Beispiel auch beim Überbringen von Todesnachrichten nach Unglücken oder erfolgten Suiziden. Und dazu gab es, es ist zwar schon ein paar Jahre her, aber dazu gab es ein Sonderprojekt, welches an das Psychologische Institut Pekon intakt aus Krefeld herangetragen worden ist und vor dem Hintergrund sind Jürgen Schramm und ich über ja, mehrere Jahre häufiger hier in Luxemburg gewesen und konnten in den Austausch gehen mit den Kolleginnen und Kollegen von GSP, konnten über die Einsätze, von denen berichtet worden ist, voneinander lernen und gerade vor dem Hintergrund und auch weil es eben auch ein bisschen her ist, haben wir uns total gefreut, dass wir heute Abend hier eingeladen worden sind und hier bei den Feierlichkeiten mit dabei sein dürfen. Und, jetzt löse ich es auf, mit diesem bunten Blumenstrauß wollen wir einen symbolischen Akzent setzen für die vielen bunten Menschen und Institutionen, die das Hilfesystem in Luxemburg unterstützen und ermöglichen. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten. Liebe J.S.P.ler, liebe Freunde, so ein bisschen war es für uns wie zurückkommen zu Freunden. In einer Zeit, wo man Freunde braucht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 Das ist ein Auszug aus dem Brief von Bernhard von Clairvaux, der ihn geschrieben hat an seinen früheren Mönch, Papst Eugen den Dritten. Wo soll ich anfangen? Am besten bei deinen zahlreichen Beschäftigungen, denn ihretwegen habe ich am meisten Mitleid mit dir. Ich fürchte, dass du eingekeilt in deine zahlreichen Beschäftigungen keinen Ausweg mehr siehst und deshalb deine Stirn verhärtest dass du dich nach und nach des Gespürs für einen durchaus richtigen, und heilsamen Schmerz entledigst. Es ist viel klüger, du entziehst dich von Zeit zu Zeit deinen Beschäftigungen, als dass sie dich ziehen und dich nach und nach an einen Punkt führen, an dem du nicht landen willst. Wenn du dein ganzes Leben und Erleben völlig ins Tätigsein verlegst und keinen Raum mehr für Besinnung vorsiehst, soll ich dich da loben? Darin lobe ich dich nicht. Ich glaube, niemand wird dich loben, der das Wort Salamons kennt. Wer seine Tätigkeit einschränkt, erlangt Weisheit. Und bestimmt ist es der Tätigkeit selbst nicht förderlich, wenn ihr nicht die Besinnung vorangeht. Wenn du ganz und gar für alle da sein willst, nach dem Beispiel dessen, der allen alles geworden ist, lobe ich deine Menschlichkeit aber nur, wenn sie voll und echt ist. Wie kannst du aber voll und echt Mensch sein, wenn du dich selbst verloren hast? Auch du bist ein Mensch. Damit deine Menschlichkeit allumfassend und vollkommen sein kann, musst du also nicht nur für alle anderen, sondern auch für dich selbst ein aufmerksames Herz haben. Denn was würde es dir nützen, wenn du nach dem Wort des Herrn alle gewinnen, aber als einzigen dich selber verlieren würdest. Wenn also alle Menschen ein Recht auf dich haben, dann sei auch du selbst ein Mensch, der ein Recht auf dich selbst hat. Warum solltest einzig du selbst nichts von dir haben? Wie lange bist du noch ein Geist, der auszieht und nie wieder heimkehrt? Wie lange noch schenkst du allen anderen deine Aufmerksamkeit, nur dir selbst nicht? Ja, wer mit sich selbst schlecht umgeht, wem kann der gut sein? Denk also daran, gönne dich dir selbst. Ich sage nicht, tu das immer. Ich sage nicht, tu das oft. Aber ich sage, tu es wie immer wieder einmal. Ich glaube, dass es das Wichtigste ist, sich an den Menschen zu orientieren und nochmal mit diesem Satz flexibel strukturiert in solchen Krisensituationen umzugehen und nicht zu glauben, dass was ich meine, was für den anderen richtig ist, das ist was für den anderen wirklich auch gut ist. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ja. einen schönen Abend. Als habe haben wir Saal, der nicht Mitglied vom GSP war. Von da natürlich früheren Kollegen, die wilden aktiv gehen, die wissen, dass sie alle gut sind, aber ich muss eine Information machen von 100 Stunden, das zeigt sich über zwei Jahre. Und dann möchte noch nach weiterer äh, Formation kontinuieren und auch die Supervision als äh, obligatorisch. Ich habe es im Saal eine Person, die äh, dem Jahr 2000 aktiv war. Und äh, da habe ich hier auf äh, Bühne für den vierten Aufschluss. -Gried. Die Damen und Herren begrüßen mit mir ganz herzlich den Gruppenchef Patrick Friedchen. Besonders merci, weil ich auf dieser Platz von der Gelegenheit profitieren, von allen GUE, gsp er. die Heilbannen, nicht nur Heilbannen, sondern alltag die Zeit opfern, für andere Leute an Not zu helfen. Und wir haben das schon gesagt gehen. wir haben über 200 Ansätze hier. Heißt du, um 5 bis 6 ersatz parallel. An das Ganze machen wir seit 25 Jahren nicht mehr mit Freiwilligen. Mir ist es wichtig, den Oventen zu gucken, was möchte so, die gsp erwischt mit den nächsten Leuten. Ganz viel. Weil, ich soll immer, und das ist mir ganz, ganz wichtig, wenn wir an eine Familie gehen, die wir betreuen, oder an eine Rettungskraft, die wir betreuen, lassen wir einen Teil von uns tun. Und wir haben dann einen Teil mit. Und genau das integrieren wir an eine Lebensgeschichte. Und das hat die GSP-Arbeit so vielfältig macht. Am Anfang, wie sie mal genannt wurden, Momentrichter. Ja, ich erinnere mich, erinner mich noch an den Ausdruck. Ja, die hergestellten Pommeschehen Polizisten, ja, als gesucht da kommen die Ja, Gott sei Dank, durch die viel professionelle Erbe, die auch schon auch gespart ist, die dir, Leif Spieler alle gelegt haben. Ich weiß nicht, ob es da weiß, ja. Wenn man fertig braucht, dass man haut, wenn man nicht von um mann ist, aber Psychologische Hilfe ist die auch, auch groß wird Und das auf allen Niveau. Ich will nach Leid, die Halbane sind, Merci so. Als Supervisoren, die supervisoren ähm, Supervisoren die uns äh, immer im immer bei der bei der ähm, ja, für bei den Räubern, bei was Räubern, bei den so, nicht immer hängen geblieben ist. Also, die sieht, die Aufgabe vom GSP ist vielfältig. lang können wir das, man dann nicht gestanden. Als Stationsgruppe kriegen wir das nicht gestimmt. Ja, da brauche ich alle gut. Ich alle gut. ein ganz, ganz großes Merci. Für die viel vielen Stunden, für die viel Urrichungen, aber auch für die viel Herausforderungen, die euch stellt, und man äh, gestellt, dann nimmt man stellt. weil nur so kommen wir weiter. Ja, das ist das mal ganz wichtig. Und nicht? Jetzt. Ich kann das eigentlich nicht, nicht stoppen. Sie froh, dass man viele Flights, von denen paar untergehen und ich gebe dabei mir den, am entscheidenden, wiederhin zu kommen bei viel hinter zu kommen. Vier, denen eine kleine Merci zu Ich gebe auch mit den Damen auf, ich probiere sie so alle gut rauszufallen. Michel, kannst du, wann ich der Rob? Sandra, kannst du, wenn ich geliefert rob Daniel, kannst du, wenn ich blieb, du Rob? habe? Irgendwo sitzt Matti nach. Ich will aber auch den Leo nicht vergessen. leon Leo? Du musst noch Damen Ja, da sind aber nach zwei, drei Bannern, und, und da ist und, äh, die, die Dote, die noch Portenum, sind richtig stolz drauf. Die, unter dem Auslösungsgrund, nur dem die dort den Herrschaften, Formationen aufgebaut hatten, nach vorne genommen, nun nicht weitergeholen haben. Dafür gebe ich an den in die Verdrogenen, und irgendwo mit Robby, da sitzt so, Robby, du warst so von denen, die man eigentlich von der großen Saison noch ein erkennt. Hier ist ein kleines Kanto, ein kleine Kanto hinterlegt werden. Weil einfach wichtig waren, äh, auch da einfach ein viel zu schreiben. Und ich meine, ich bin froh, dass ich die zwei immer noch ein Opierer wurde, ob ihre, ihre Schatz, ob ihren Erfahrungsschatz zurückgreife. Also eine ganz spezielle Mission, Schöke, wo ich weiß, dass ich ruhig gar schlaufe und dass Sie äh, äh, hier erfahren, so weitergehen und dann für die ihre Frau. Große Menschen, die ihr zwingt. Ich bin froh, dass ihr Organisationskomitee, und ich gebe die Leute, gewandt spricht, bei der Heiführung Bühne. Kommt, und schläft alle für heute für Ja, Wir haben Ihnen zu verdanken, dass die Feier heute von Abis hat so organisiert ist. Wir schmacken nur als den wirklichsten Moment, weil zu allen Feiern gehört auch ein Koch, und ich gebe nur Bier, dass der Rang geführt wird.